Tina ist zurzeit zuständig für die Sichtung der Eingangsrechnungen, die wir von unseren Lieferanten bekommen. Das heißt, sie sortiert und prüft diese Belege. Jetzt hat sie ein kurzes Gespräch mit ihrem Chef und der ist wohl nicht ganz zufrieden, denn der Buchhalter, der diese Rechnungen dann später verbucht, der prüft auch nochmal stichprobenartig und findet wohl einige sachliche und rechnerische Fehler in diesen Eingangsrechnungen. Tina soll also in Zukunft noch sorgfältiger arbeiten. Tina fragt sich dabei, warum ist es eigentlich so wichtig, Eingangsrechnungen zu prüfen. Zu jeder Rechnung muss eine Grundlage vorhanden sein, das heißt es muss ein Vertrag oder eine Bestellung existieren, was dann diese Rechnung rechtfertigt, sonst könnte ja jeder auf gut Glück eine Rechnung schicken in der Hoffnung wir würden diese bezahlen. Die Angaben zur Menge und Art der Ware müssen richtig sein natürlich und Berechnungen müssen richtig sein, zum Beispiel wenn Lieferkosten verzeichnet sind oder auch der komplette Rechnungsbetrag muss richtig sein inklusive der berechneten Umsatzsteuer. Die Rechnung darf auch keine formellen Fehler enthalten, denn wir wissen, beim Einkauf können wir die Vorsteuer vom Finanzamt zurückfordern, das geht aber nur, wenn die Rechnung wirklich vollständig und fehlerfrei ist. Ja, wie kann Tina jetzt in Zukunft sorgfältiger arbeiten? Sie wird zunächst mal jeden Beleg auf Vollständigkeit prüfen, ganz allgemein. Und dann wird sie einen weiteren Beleg zur Hilfe nehmen, nämlich den Lieferschein. Wenn die Ware geliefert wird ans Lager, dann wird dort die Ware kontrolliert, ob die Bezeichnung passt, ob die Menge passt und auf dem Lieferschein gegengezeichnet. Das heißt, Tina kann sich auf die Angaben verlassen und wird diese Angaben dann wiederum mit den Angaben in der Rechnung vergleichen. Anschließend wird sie dann zum Taschenrechner greifen und die Beträge nachrechnen, das heißt den Rabattumsatzsteuer und den Rechnungsbetrag. Ist Tina der Meinung, dass die Rechnung dann sachlich und rechnerisch richtig ist, wird sie in den Billig stempeln und mit Datum abzeichnen.